Come on. Come Uh, was hab ich euch gesagt, Mann? <lacht> oh, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Jetzt geht's gleich los mit der afrikanischen Futur. Steven ist am Start, der muss eben noch ausliefern. Ich habe ein bisschen zu gerannt. Dann kommst du gleich, geht's los, ne? Ja, gleich geht's los. Ja, Mann. Oh, ihr habt Steven gehört, Steven ist mehr am Start. Das Einzige, was ihr tun müsst, einfach Kommentare folgen. Können wir 1.000 Kommentare reinkriegen. Das ist mega. Und einen Daumen hoch. Da würde ihm mir einen riesen, riesen Gefallen tun Und jetzt kommt der Steven auch am Start. Er wird afrikanisch gefressen. So, und da ist auch schon Steven am Start. Steven! Okay, sorry, sorry. <laughs> Komm auch gleich rein, ich esse auch gleich drin. Aber mit Steven. Was geht ab, Freunde? Was geht, okay, Steven? Wir werden heute afrikanisch fressen, ne? Eh? Aber richtig. Deine Geschmacksknospen werden explodieren. Wir sind richtig mitten in der Stadt und hier ist so ein afrikanisches Restaurant. Und ähm, das wird dich echt umhauen, ich sag dir. Okay, hier ist der Laden, Leute. Halal auch. Halal. Äh, wo ich mal in Bulgarien war, da war jeder Laden so ganz klein. Ja. So kann ich mir in Afrika richtig vorstellen, dass man wirklich hier reinkommt, so vom Feeling her. Ich weiß nicht, was das mit Bulgarien zu tun hat. <lacht> Bulgarien. Mit ganz Afrika wirklich ein ja. Steven, wo bist du eigentlich? Steven, wo bist du? Was <lacht> ist das? Steven? Steven ist kurz los, Jungs. Ich hasse das, wenn die Kamera mich nicht nimmt, Digga. This is Mambo number 5. Number 5. Ja, nochmal 5. Alter. Alter. Die haben die Karte geändert, muss ich sagen. Früher war es nur so ein Zettel. So <lacht> wir wollen ja auch noch zwei andere Läden gleich testen. Mhm. Äh, wie essen wir westafrikanisch, hast du gesagt heute? Westafrikanisch. Aha. Okay. okay. okay. Aber ich habe noch was für dich, besonderes gleich hier. Ja? Yeah? Denn wenn du schon okay. afrikanisch okay. ist. Du musst afrikanisch dann auch fühlen, weißt du was? Okay, muss. Ich fühle, aber immer. Wenn man es einmal gegessen hat, dann kriegt man richtig Bock drauf. Ah. Dann denkt man sich, oh, soll ich hier Oskar? Ja. Der macht sich selber Fufu. Macht sich selber jetzt Fufu. Ding, das ist dann, als würde er sich einen Einlauf hin reinreisen. Ich mach mir Fufu. Äh, warte, wie war dein Afrikanischer nochmal? Kofi. Kofi. Wie ist meiner jetzt nochmal so? Noch Wann wurdest du geboren? 7. September. Ja, aber den Tag? Äh, Montag. Heißt das bei dir, in Ghana kann man sich seinen Namen nicht aussuchen? Kriegt ja. man ja. zugewiesen, oder? Genau, zugewiesen. Ja. Du, du flutscht raus und die sagen so, das ist ein Kofi. Ehrlich? Ja, hä? ja ohne Scheiß. Du hast auch einen Fashion-Namen, Digga. Ja. Wie? Hm? Du heißt Kojo. Kojo, ja. Also du bist heute halt Kojo. Und du bist Kofi. Die beiden Case. Also, ja, Mann. Äh. So ist die, Eier. Jetzt haben wir ein Essen bekommen, das duftet schon mal sehr gut. Das duftet richtig. Hier haben wir den Fisch, ne? Ja, hier haben wir den Fisch. Mhm. Hier haben wir getierte Bananen. Mhm. Hier sind so Beans, Erbsen, Beans mit so einer roten Soße. Ich liebe diese Soße, weil die ist, tut mir leid, mal zu scharf. Ja, ja. Okay, die ist scharf und halt Reis ganz normal, ne? Okay, also total. das ist wirklich so ein klassisches Essen, was du wirklich sehr, sehr, sehr oft isst. Wir ja, werden das jetzt direkt uns mal genehmigen. Wenn er afrikanisch ist, muss er natürlich auch afrikanisch aussehen. Gucken okay, mal rein, ja. Da ist hier. Mmh, guck mal den hier. Was glaubst du, wonach das schmeckt? Als würde ich in Chicken beißen. Fritösen. Echt <mit. Ja? lacht> geil, Mann. Echt? Meinst du? Geil, mag ich. Oh. Als hättest du einen geilen Teigmantel da drum. Beispielsweise gibt es ja so Teigtaschen mit. Mit Fleisch gefüllt, ja. mit der erste bist wie bei, äh, bei meinem russischen Kollegen. Feier ich, Digga, dass du die magst. Weil ich mag die nicht, Digga, bin ich ganz ehrlich äh, Nein, Mann, Das ist gar nicht. Hau dir doch auch mal einen rein, und mal, vielleicht machst du jetzt. <lacht> okay, die Bohnen. Da bin ich auch gespannt. Mhm. Das ist ein drin, kann ich gar nicht, kann ich auch nicht beschreiben. Mhm. Bohnen sind auch nicht so mein Ding. Reis, einfach Reis mit Tomatenwürfel. Und jetzt, sag ich mal, die Attraktion der Fisch. Der sieht auch eigentlich richtig kross aus, ist aber nicht der so weich, wisst ihr? Halt mal hier hoch. Ja. Yeah. Er ist ein bisschen trocken. Ja. Das erste Feeling ist, so stelle ich mir den Fisch vor und dann ist direkt am Meer. Der Fisch ist mittelmäßig, sagen wir mal so. Ich mhm. die Bananen mega. Ich hätte ich eine 8 von 10 gegeben, dem Fisch gleich eine 5 von 10 und dem Bohnen auch so eine 5 von 10. Eine Reise Standard. Dann würde ich den Komplettgericht, eine mhm. Note geben, würde ich eine 6 von 10, weil ähm, ja, die Bohnen sind nicht so meins und Fisch ist. Weiß nicht, ähm, ist auch nicht so mein Ding, aber es war ja nur die erste Station und wir ballern zum nächsten, würde ich sagen, ne? Auf jeden Fall. <lacht> für Eimer. Ja, Mann, warte, ich kann auch. Zeig mal, was du drauf hast. Yeah. Yeah. Ja, Mann, Papa hier. Yeah? Yep. Wir werden jetzt hier mal den zweiten Laden von Wingles abchecken. Schauen, <lacht> aber diesmal glaube ich, ich, weiß ich, Fisch ist riskant, aber ihr habt so viel Fisch immer, ne? ja, ja wir sind Fischer, ja. Wir sind richtige Fische. Und dann gucken wir mal, ich mache mal noch ein Foto hier eben von dem Laden, weißt du? We <lacht> yeah. We da ist Stevens Mutti. So, moin, Chef, grüß dich. Hi, hey, moin. Ja. Wir wollen jetzt wirklich schon bei dir schlemmen, ne? Bist du Inhaber hier? Ja. Okay, gut, dann gucken wir mal in die Karte hier rein. Sehr viel Fisch wieder, ja? Sieht schon wieder geil aus. Scharf marinierte Kochbanane. Ja, dann hast du zweimal Banane. Das ja, scheint als wenn du dann nach Bananen stehst. Ey. Ich ja. weiß nicht, ob du dir diesen Status geben willst, ey. aber nicht ganz ehrlich. Könnte gefährlich werden, Das na, könnte ja. richtig nach hinten losgehen, aber richtig hinten, ja. Alles gut, ich habe Basilikum dabei, nehmen. Ja, ja. <lacht> <mal> <lacht> Basinen darf man gar nicht nehmen. Das gibt noch mehr Reisgefahr. Von der Praxis für die Praxis, oder? Alles nachrecherchiert. <lacht> aber den, der sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Fermentiertes mais manio knödel mit O. Ne? Ja. Afrikaner essen mit der Hand. Digga. Ja, kann ich das mit der oh, das Hand? Ich. Sag mal ehrlich, ich sehe aus wie ein Pfadfinder gerade. Also das sieht aus wie mein Pfadfinder-Abzeichen hier. Sieht aus wie ein Südafrikaner. <lacht> ich habe mich gerade gefragt, ehrlich, wie ich das mache. So, ob denn jeder danach auf Toilette geht und <lacht> Hände wäscht. Aber man kriegt hier echt so, ein, hier so eine Schüssel an den Tisch. Ja. Also. Immer vorm Essen, äh. immer waschen. Und man isst nicht mit der linken Hand. Das ist toll, Hand. Damit wischst du deinen Arsch ab. So, das ist richtig gleich, wenn du mit der linken. Hand. Ist das? Nur ja. rechts. Aber ich brauche ja die rechte Hand, um. <lacht> Wieso? Wie soll ich das denn sonst machen? Ich... Einfach nur so. Wenn du scheißen gehst, du auch nur vor der Hand, sei ehrlich. Ja, voilà. <lacht> <lacht> mm, Das ist die gute Suppe. Achso, ich dachte, es gibt Hähnchen. Äh, Hähnchen. Dachte ich. Aber macht nichts, Fisch auch gut. Der Fisch ist so saftig, der Wein sogar schon. Kann ich darf ich jetzt nur eine Hand benutzen auch, oder was? <lacht> du kannst zwei Hände benutzen, aber du isst nur mit der Hand. Ah. Das ist Benku. Das ist der Bruder von Fufu. Das ist aber heiß. Er soll ja auch heiß sein, ne? Hat er schon seine Hände gewaschen? Ja. Hat er Seife benutzt? Nein. Dann ist alles richtig. Man darf vor dem Essen keine Seife benutzen. Also, ich habe es unbewusst richtig gemacht, weil ich es immer richtig mache. Ja, machst du immer so. Weil ich schon beim Scheiße eine Rückhandlung machst <lacht> <lacht> Du das ist so Kneifen, so ein bisschen größeres Stück. Mhm. Ja, das sieht gut aus. Mhm. Und dann ähm, musst du so. Heiß! <lacht> Mit dem Daumen reindrücken, damit so ein kleines Löchlein da ist. Und da kommt sozusagen die Soße rein. Das Löchlein, das bleibt nicht richtig, Mann. Ja, du hast es nur nicht, nicht drauf. Die Löchlein ja. schließen sich auch wieder, weißt du? Also, Suppe schmeckt mir gleich sehr gut. Echt? Suppe schmeckt mir gleich sehr gut. Man sieht richtig die Fettschicht hier drauf. Ja, tatsächlich. Was ist denn das jetzt in Nummer 7? Er muss ihn mal gleich fragen. Ich kann es nicht so ins Deutsch übersetzen. Ja, Spinner, du lügst doch. <lacht> Maniokknödel, der. Ja. Maniokwurzel gibt es zum Beispiel. Aber dann ist es das. das, ist das. Ich bin nicht der Suppenfan eigentlich. Aber diese Suppe können wir zum Suppenfan machen. Die ist richtig oh, das geil. Ist, das ist ein starkes Feedback für einen Schwarzen. Also dieser Kram, so schmeckt er jetzt nicht so prächtig. Genau. Ist man glaube ich auch einfach nicht so. Aber die Suppe, ich versuche die mal greifbar zu machen. Ja, genau so ist es wie wenn man Zwiebeln hart anbrät in der Pfanne. Wenn man selber kocht und die leichte äh, leichten Gulaschtatsch hat, ist aber nur leicht. Und dann geht es aber in Schärfe über. Und einfach durch, durch, sag ich mal, relativ viel Fett im Essen, ähm, dieses Liebliche von, von, einfach von diesen ölig-geschmeidigen. Feier ich. Feier ich auch der, das du uns heißt. Bin, ich, bin ich ganz ehrlich, bin ich gerade halt richtig richtig stolz wie so ein kleines Kind. Leichte Gulaschnote kommt am Anfang, ich schwöre dir. Leichte Gulaschnote, aber dann geht es über in was Liebliches. Wirklich schöne Fettnote und etwas Scharfes rein. Wirklich. Der Reis hier, der ist wirklich ohne Scheiß, wie bei den Türken. Ist das für dich scharf? Das ist für mich scharf, ja? Ich kenn Schärfe nicht. Willst du Mark Gebauer kicken? Ich bin schwarz, ja. Ich das weiß. Ding ist, ich laufe nicht rot an. Das ist mein Glück. Ich was at this moment that he he fucked up. Schwarz sein hat nur Vorteile. Ich weiß, Du hast einen dicken Prügel da unten. Du läufst nicht rot an. Der ist ein bisschen krustiger. Aber nur hier vorne, da. Du feini bist du. Ein ganz feini. Der Fisch ist noch saftig. Meine Fresse brennt immer noch von der Schärfe an. Was kennst du? Was? Ah. Wenn ich jetzt die Sachen einzeln bewährle, würde ich hier echt Suppe 8,5 geben. Ja. Reis gebe ich auch eine 8,5. Ja! Mhm. Fisch ist für mich lecker, in Ordnung, nicht gut, nicht schlecht. 6,8 gebe ich. Mhm. Mhm. Aber die beiden Dinge haben mich echt haben mich geflasht. Da könnt ihr stolz auf so eine Gerichte sein. Wirklich, das ist richtig, richtig gut. Gut, wasch mir jetzt mal die Hände, wasch mir mal die Hände, Absolut. <lacht> Ich wusste das, Dr. Remy, Alter. Wie geht's euch, alles klar? Ja, muss. Hast du mit Fingern gegessen? Das ja, ich doch. schon, Alter. Ah, geil, ich. Alter. Ich wette, du würdest einen Fehler machen, wenn du das isst hier. Ich will meine Hände erstmal mal machen, so. Mhm. Mhm. Dann nehme ich ein bisschen Seife. <lacht> so mache ich das, Digga. So Fake up was. die Ghana! dir gleich duschen. Du darfst keine Seife vornehmen, weil dann riechen deine Hände nach Seife und das Essen wird nach Seite schmecken. Ja. Ich habe das mein Leben lang so gemacht. Ja? Tatsächlich. Ja. Und Scheiße. Er wäscht seine Hände auch von oben. Wenn zum Beispiel Frieden scheißen, geht, dann wäscht du auch nur von unten die Hände. <lacht> was ist mit dem letzten Laden, wo wir jetzt hinfahren? Ghana aber abget, das heißt Ghana kommt nach Deutschland mhm. äh, und da gehen wir jetzt hin. Und dann gucken wir, ob Ghana wirklich in Deutschland angekommen ist. Okay, let's go, ja. <lacht> also noch mal kurz zum Gulasch, ne Steve? Nur ganz kurz. Aber zu Gulasch hier was, was auf. Guck mal, er denkt, es schmeckt nach Gulasch, weil äh, Okro wird ja auch lange eingekocht und das schmeckt intensiv. Bei Gulasch ist das genauso. Mit Zwiebeln wird das eingekocht, ne? Ja, ja, es wird halt, also nee, nee, Okro wird nicht mit Zwiebeln ja, eingekocht. Aber sind Zwiebeln drin. Da ein ah. Zwiebeln drin sein. Guck, mal. Ja, guck das mal. mal, das Ding ist, Dodo's Papa hat früher okra suppe in der gleichen Schüssel gemacht, wo er auch puder gemacht hat. Schon <lacht> <Das lacht> Hände gerettet Das Mit Seife noch in der Soße. Ja. Nein, aber das ist so. Ich google das. Oh. Achso, nicht, da ich hab gerade was falsch gemacht. Okra ist richtig, du? Digga. Rezept da, ja. Da wird dick Zwiebeln in den Zutaten drin sein, Mann. Keine Zwiebeln haben wir nicht zu Sind keine Zwiebeln da? Zwiebel! Du! Oh, oh. Was hab ich euch gesagt, Mann? Okay, was heißt Zwiebeln auf Englisch? Onion. <lacht> <lacht> Onion. Yeah, I was building on the lecture. Versus is coming dilly under pressure. Working on the plot in the scheme, the true stock trade is at the edge of your dreams and talking one. One Schreib mir noch mal bitte in die Kommentare rein, ne? Wer von den beiden ist Schwerzahl? Ja, hier fühlt ihr euch die zu, ja, oh, ja, oh, zu Hause. Ja, jetzt ist er zu Hause. So muss das sein. Ja. Dann gucken wir mal, was ihr so schönes auf der Karte habt. Damit ihr es auch ein bisschen romantischer. habt. Ah, cool, ja. Okay, also nehmen wir dieses eine, was ihr eben gesagt habt. Also Aceke? Okay. Ja. Na ja. komm, dann nehmen wir Fufu auch nochmal. Was sagst du zu meinem Outfit hier? Ist das so? Ich laufe immer so rum. Ich finde, wenn du so ein Video drehst, dann musst du auch diese Fanta probieren, weil die schmeckt das wirklich komplett die. anders. Guck, so. wir haben afrikanische Fanta, haben wir jetzt schon. So sieht die aus. Wenig Kohlensäure, ne? Schmeckt echt so ein bisschen Brausepulver, die ist aus der Tüte-Charakter. Hallo? Ja, hallo? Sie weiß nicht, weil du weiß bist. Ja, Ich <lacht> <lacht> sag's euch, man nennt mich auch den weißen Schwarzen. Ne, den schwarzen Büffel. Schwarze Büffel von Buxude, ja. Kurz <lacht> zum Wohl. Prost Mahlzeit. Ui. Alter, das sieht ja, richtig ja, schön aus. Ja, ja, ja, ja. Guck mal, das ist ja noch am Knochen, das sind, sind das Hähnchen. Ja, ja, ja, das ist hier Schenkel. Schenkel Keun, ist ne? das. Das war heiß bestimmt, ne? Ah. Mhm. Geile Schärfe, geile Schärfe. Gefühlt noch ein bisschen süße. Boah, mhm. oh, Alter. Und mhm. mhm. mhm. mhm. okay. ganz ehrlich, das ist eines der besten Hähnchen meines Lebens. Mhm. Ganz ehrlich, mhm. kriegt ben Benotung, kriegt ihr nachher. Krass. Mhm. Digga. So ein zartes Hähnchen kann ich mich nicht daran erinnern, zumindest gegessen zu haben. Jetzt machen wir es traditionell. Oh. Mhm. Digga. Das ist wirklich, das ist ein Vorzeigeladen hier, für die ganze afrikanische Kultur. Wirklich, das ist Super, von allen das Krasseste hier gerade, Mann. Also das ist rote Pfeffersoße, was wir können. Rote Pfeffersoße? Ja. Und mhm. die grüne Pfeffersoße. Er fühlt maximal. Ja, ja, ja, ja. Das ist für nämlich ein Erlebnis wirklich. Und wenn man hier als Deutscher hingeht, kriegt man was anderes, wie man es nicht kennt. Mhm. Und wo man wirklich sagt, einfach äh, bis Essen gegangen und hat es einen geilen Tag. So. Soll Bro, was eigentlich? soll ich dir sagen? war nicht ich von Afrika mhm. an dabei, aber trotzdem. Mhm. Das war schon so eine Höhle. Das hat so, glaubt mir, so was Sandiges. Jetzt nicht falsch verstehen, nicht trocken in dem Sinne, aber so eine geile Konsistenz. Das ist so lustig. Das ist lustig, jetzt. Ja, ja, habe hab ich verstanden. Ja, muss man nennen, das ist ein Prozess. Das ist nicht Couscous, sondern. Das ist äh, nochmal. Äh, mhm. Das ist Kassava. Ich könnte jetzt rumlügen bei dem Essen und mir irgendwas ausdenken, was so eh ähnlich so schmeckt. Aber da sind einfach. Da sind einfach Gewürze drauf, die so unbeschreiblich. Hier kann ich euch sagen, wer mal so ein Food-Erlebnis haben möchte. Gericht bestellen. Ah, das hat er gelernt. Scharf. Hat was Fruchtiges irgendwie. Boah, das was ist wie Kaugummi ein bisschen. Aha. Mhm. Scharf auf jeden Fall. Mhm. Auch wieder komplett anders die Suppe vom, vom Geschmack. So, kenne ich nicht. Auf jeden Fall lecker. Mhm. Fufu würde ich jetzt mal, sagen. Ich, sag ich, so ist jetzt keine Geschmacksexplosion. Dieses, dieses Innere. Ich würde sagen, die Suppe ist gut gemacht. Mhm. Aber der ja, haut mich nicht vom Socken. Da ich nicht so Suppenfan bin, gebe ich eine 7 von 10. Mhm. Den mir würde ich echt. Dann gebe ich eine 9,5, weil ja. das Zähnchen ist das krasseste überhaupt, Mann. Oh, krank, Alter. 9,5 ist echt gut. Das, das ist richtig. sehr gut. Leute, ich verlinke das hier auch nochmal in der Videobeschreibung. Ghana äh, aber aprokire. <lacht> <lacht> Was macht ihr so, Herr? Also ich danke euch fürs Zuschauen. Denkt dann, die Jungs und beide auch Food-Kanal verlinke ich in der Videobeschreibung. Gerne ein Abo da lassen. Gerne ja, natürlich auch für mich und Daumen hoch und Kommentar, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Ja, Wer war mein Name nochmal? Ja, sag doch. <lacht> Warte. Montag. Kojo. Kojo. Kojo. <lacht> <lacht> <lacht>